Ah, jetzt werden wir mal noch gucken, wo wir heute Abend, oder heute, heute übernachten. Weil also ich hatte ja gestern Abend mit dem Gedanken gespielt, noch an der Ostsee zu fahren, werde ich aber doch nie machen. Weil das lohnt sich nicht so richtig im dem Das wäre dann wirklich bloß anschlagen und zurück. Jetzt war bloß noch 150 Kilometer, aber Da habe ich keine Lust. Ich war jetzt ein bisschen weiter südlicher. Ich suche mir jetzt noch irgendeinen See raus, wo wir übernachten. Ja, lass mich mittlerweile links hin, du. Weil also da genau zwei Kinder jetzt gerade im Gebüsch rumsträuschen. Jetzt hat mittlerweile mal noch einen anderen Trank, hier liegt. Weist alles auf den Baum hier, auf den Drilling hier hin. Ja, jetzt bin ich wieder bei 75 cm Abstand. Weiter oben ist nichts, weiter unten ist nichts. denke mal, hier nicht. Und die Dose sollte verhältnismäßig, verhältnismäßig groß sein. Ist mit kleinen Pudeliert, also kann schon eine Butterdose, eine Kaffeedose, sowas sein. Tja, dann vergessen wir das. Dann gucken wir mal, ob man irgendwo in den See springen kann. Und dann gucken wir mal, was es zu essen gibt. Also ja, ich war erst kurz noch am 5 Uhr, aber ich geh trotzdem was essen. Weil ich habe nämlich ganz schön oh, Ich habe jetzt Mittag nicht gegessen gehabt. Und heute keine Essenspause gemacht. Ja, Ich habe nach der Gaststätte noch mal geguckt. Und wie ich das dann vorhin schon überlegt hatte, nachdem ich die Loks gelesen habe, klemmte der Cache, Klein, und sehr kleiner Cache. Und der klemmte magnetisch da oben an der, an der Querleiste. An dem Rohr. Und konnte man jetzt noch nur mit hingreifen? Bin ich gerade so hand gekommen mit zwei Fingern? Auch greifen. Auf meiner Weiterfahrt kam ich zufällig bei Kammer an dieser Bockwindmühle vorbei. Da hier scheinbar geöffnet war, stellte ich natürlich mein Auto achtmal ab und schaute sie mir an. Um 1500 entstanden die ersten Windmühlen in Deutschland. Bockwindmühlen sind die ersten Windmühlen, die in Europa überhaupt gebaut wurden. Es gibt noch verschiedene andere Bauarten. Wenn euch das interessiert, macht euch bitte bei Wikipedia schlauer. Die Bockwindmühle steht im Prinzip auf einem Bock, mit dem das ganze Gebäude drehbar gelagert ist, um die Mühle immer optimal im Wind stehen zu haben. Das gesamte Mühlenhaus steht auf einem Pfahl und muss um diesen gedreht werden, damit die Flügel immer direkt in Windrichtung stehen. Die Windmühle in Kammer ist umfassend restauriert, mit Jalousienflügeln und Vermalungstechnik. Seit 1700 gehört der Mühlenstandort zur Gutsherrschaft zur Kammer. Um 1830 kaufte der Müllergeselle Czinski die Müll. 1878 ging sie weiter an Karl Spiesecke aus Ragösen. Seine Familie betrieb die Mühle, eine Bäckerei und eine kleine Landwirtschaft. Am 12. Februar 1894 wurde die Mühle durch einen Sturm umgeworfen. Im gleichen Jahr kaufte Spiesecke einen Windbock aus der Gegend des Heiligen Sees in Potsdam und hat ihn hierher umgesetzt. 1934 baute der Sohn von Karl Spiesecke hier zwei Elektromotoren, einen Walzenstuhl und Elevatoren ein. Seit 1939 wurde die Mühle nur noch mit Elektroenergie betrieben. 1951 wurde die Mühle dann stillgelegt und verfiel langsam. Der Ort Kammer bekam die Mühle dann 1982 geschenkt. Sie war aber dann nur noch in einem katastrophalen Zustand. 1984 erfolgte dann eine Rekonstruktion. Seitdem gab es schon mehrere Restaurierungen, die letzte bis 2008. Auf meiner fahrt kam ich zufällig bei kammer an der bockwindmühle schnitt mit dem das ganze gebäude drehbar gelagert ist die windmühle in kammer ist und <lacht> scheiße die windmühle seit 1700 gemühlte schnitt 1894 wurde die M schnitt am 12. Oh, ich erzähle eine Scheiße. Schnitt. Am 12. Februar 1894. Seitdem gab es Schnitt. 1984 erfolgte eine Rekonstruktion. Seitdem gab es schon mehrere Restaurierungen. Die letzte bis 2008. Scheiße, ich kann nicht mehr reden. Ich will nicht mehr reden.